den Hass und den Neid und erkennst die Liebe. Durch deine Glückseligkeit alles um dich herum fängt an zu fließen. Du hast genug Kraft, um das Negative zu besiegen. Um in Harmonie entspannt das Leben zu genießen. Lass fallen, was hinter dir liegt. Dieses Laster, welches viel zu viel wiegt. Stell dich dem Hass und erkläre Friede. Nimm dieses Pflaster namens Liebe.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 es hat keinen Sinn sich gegen Menschen zu richten Denn unsere Liebe ist so stark und könnte alle Kriege schlichten Alle Zweifel beseitigen, unsere Seele reinigen So viele Menschen zum bewussten Leben unterrichten Liebe ist die Antwort auf all diese Fragen Die versuchen, das Leben nach dem Sinn zu erraten Natürlich ist es nicht immer leicht, doch Wenn dir Menschen mit Hass begegnen, kannst du sie mit Liebe segnen Es wird auch mal Hagel regnen, doch du bist nie allein Sie ist immer bei dir, wie ein Glücksstein Du trägst sie immer am rechten Fleck Kannst du es spüren, alles Unwichtige fällt weg Alles, was für dich Sinn hat, wird dir jetzt bewusst Du vergisst den ganzen Frust und lässt die Liebe wirken Lass fallen, was hinter dir liegt, dieses Cluster Welches viel zu viel wiegt Stell dich dem Hass und erkläre Friede Nimm dieses Pflaster namens Liebe Lass fallen, was hinter dir liegt, dieses Cluster welches viel zu viel wiegt Stell dich dem Hass und erkläre Friede Nimm dieses Pflaster namens Liebe Lass uns alle an deiner Liebe teilhaben Versuch dich von der Scheiße frei zu sagen Der Hass, der dich nur blockiert Oder die Liebe, die dein ganzes Leben verziert Und um dich herum nur Positives generiert Das ist ein schönes Leben, keiner der verliert Eines, was ich dir mit Garantie sagen kann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 Vielen, vielen Dank. Dankeschön.